Hey, hey, Oliver Schemmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video möchte ich dir ähm, zeigen, welches... Buchungen und Kalendersystem ich ähm, im Einsatz habe, ja, um quasi mit Interessenten Termine zu vereinbaren. Ähm, ja, wurde ich in der letzten Zeit häufiger gefragt. Hier kommt also das Video dazu. Ähm, ich nutze hier Bookleige Boss. Ich muss dazu sagen, es gibt ja viele Buchungs- und ähm, ja, Kalendersysteme, Terminvereinbarungssysteme, die du am Markt ähm, findest. Und es gibt auch viele, die in, eine, in einer Gratisversion quasi sie ähm, als Einstieg daherkommen. Ähm, habe auch ähm, Gratis-Versionen schon von verschiedenen getestet, ob das jetzt Calendly war oder You Can Book Me. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ähm, ja so ein Tool aus meiner Sicht erst dann halt wirklich Sinn macht, wenn man dann halt auch eben bereit ist, ähm, ja quasi die Tools ähm, kostenpflichtig zu erwerben, weil du in den Gratis-Versionen halt relativ viel Einschränkungen auch ähm, ja drin hast. Ne? Und ähm, genau, und das macht es halt meistens in, den, ja, in der Praxis ähm, ja, ein bisschen ja, unpraktikabel. Und deshalb ähm, muss man hier einfach mindestens mal so mit 10 Dollar im Monat rechnen, damit man ähm, ja, ich sag mal, vernünftige Leistungen dann eben halt auch drin hat. Ähm, ich für meinen Teil bin dann letzten Endes bei Buckley Boss gelandet. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil hier im niedrigsten Plan ähm, doch schon ähm, viele Features drin sind, die bei anderen erst in, in höherpreisigen Plänen drin sind. Der Preis war aber jetzt nicht ganz ausschlaggebend, sondern ähm, ja, das Tool macht halt für mich rund um äh, einen gelungenen Eindruck und äh, ich bin super zufrieden. Also, was kriegst du denn bei Booklike Boss? Bei äh, Booklike Boss hast du zum einen halt einmal die die Booking Page, die sieht dann so aus zum Beispiel. Du kannst sie natürlich auch äh, in äh, ein bisschen umgestalten. Ähm, Genau, und du hast aber auch die Möglichkeit hier zum Beispiel, gerade wenn du zum Beispiel Coach, Trainer oder Berater bist, ähm, hast du jetzt hier halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe verschiedene Coaching-Angebote, die kannst du alle auf diese Seite jetzt mit raufnehmen zum Beispiel und kannst dann auch ähm, den Termin erst buchbar machen, wenn zum Beispiel via PayPal, Stripe ähm, oder Stripe halt bezahlt wurde und ähm, somit ähm, kannst du alles hier in einem Arbeitsgang quasi, ähm, ja, abarbeiten, ohne dass du setzt das Ganze einfach einmal auf und dann hast du eine Buchungsseite, die für dich ähm, ja, funktioniert. Ähm, so wie du es willst, du kannst sogar das Ganze mit Zoom zum Beispiel dann im Hintergrund verknüpfen, falls du jetzt einen Coaching-Call via Zoom äh, anbietest und kannst dann sogar nach erfolgter Bezahlung und so weiter, kann dann ähm, sofort auch ein, äh, ja, ein, ein, ein, ein Zoom-Meeting quasi ähm, erstellt werden. Das heißt, du hast da nichts mehr mit zu tun, sondern der Termin synchronisiert sich einfach mit deinem Kalender. Du, du siehst in deinem Kalender, okay, am Freitag um 15 Uhr Termin und du musst dich dann ähm, und du musst dich dann nicht mehr darum kümmern, dass du erst noch ein, ein Zoom-Meeting erstellst, der Person den Link zuschicken lässt, sondern du kannst das alles halt über diese Sache hier abwickeln. Hat also super viele Vorteile. Dann Unlimited Bookings. Ähm, du hast verschiedene Languages. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, die englische Sprache, wenn dir es damit ein bisschen schwerfällt, kannst du hier das Ganze auch einfach auf Deutsch umstellen. Natürlich ist alles ähm, GDPR-compliant, ähm, also die Daten auch deiner, deiner Kunden sind sicher. Ähm, Messaging-System ist dabei, ein Partnerprogramm, sodass du ähm, das Ganze auch refinanzieren kannst, wenn du das möchtest. Ähm, wie gesagt, es ist synchronisiert sich automatisch mit den Kalendern, die du, die du ähm, möchtest äh, und die als Anbindung zur Verfügung stehen. Äh, genau, du, hast, äh, du kannst verschiedene Zeiträume setzen, an denen du ähm, available bist, also erreichbar bist, wo die Interessenten mit dir überhaupt einen Termin ähm, ausmachen können. Ja, also ist im Prinzip alles da, was du brauchst. Was ich auch cool finde, sind die SMS-Reminder, die E-Mails. Die e das heißt, wenn ein Termin vereinbart wurde, dann wird auch dementsprechend eine Erinnerungsmail versendet. Du kannst einstellen, wie häufig das ist. Es geht bis zu fünfmal. Und ähm, zusätzlich nochmal. Ähm, per SMS, aber auch gerade wenn du Gruppencoachings oder Gruppencalls oder so äh, anbietest, kannst du auch hier mit ähm, Gruppenbuchungen ermöglichen. Geht aber allerdings auch nicht in jedem Plan. Dann kannst du je nach Plan das Ganze auch unter deiner eigenen Domain laufen lassen. Du kannst auf diese Buchungsseite hier kannst du FAQs mit reinnehmen. Du kannst ähm, ja, YouTube-Videos einbinden. Ja, ähm, Du kannst Testimonials einbinden und ähm, so die Seite halt für dich auch ganz äh, gut arbeiten lassen. Und je nach Plan kannst du auch das Branding hier unten dann rausmachen. Ähm, ich könnte das in meinem Plan ähm, ich stelle aber immer wieder fest, dass der ein oder andere hier draufklickt und ähm, ja, das Ganze dann über den Partnerlink dann halt eben auch bucht. Und von daher gibt es für mich jetzt auch keinen Grund, das Ganze hier rauszulassen. Aber wenn du jetzt das nicht möchtest, dann kannst du natürlich auch hier unten, je nach Plan, könntest du hier dein eigenes Branding reinmachen. Und wie gesagt, die Domain könntest du eben ähm, mit einer Domain von dir quasi verknüpfen. Ähm, ansonsten ist äh, so ziemlich alles hier anpassbar. Die Farben, ähm, Profilfoto, die, ähm, die Icons hier äh, kannst du weglassen, kannst sie dazu machen. Also kannst im Prinzip alles ähm, super ähm, auf deine Bedürfnisse anpassen. Und du kannst diesen Kalender halt dann eben auch ja, in deine eigene Webseite, wenn du das willst, einfach halt einbetten. Dazu generiert dir das Tool dann Code, zeige ich dir auch gleich. Du kannst es dann einfach auf deiner WordPress-Seite zum Beispiel einbinden. Genau, gut. Lass uns kurz äh, auf die Preise schauen. Ähm, die Preise siehst du auch hier auf der Seite noch mal. Und ähm, hier gibt es vier verschiedene Pläne. Ich finde, in dem 9-Dollar-Plan ist schon äh, super viel drin. Aber je nachdem, für was du es benötigst, ähm, musst du natürlich halt gucken, welcher Plan da für dich passt. Aber du hast hier bei den 9 US-Dollar schon die SMS-Reminders mit drin, was ich super finde. Du hast die Gruppenbuchungen mit drin, was ich gut finde. Die, ähm, die Einbettungsfunktion hast du in, in jedem äh, Plan drin. Äh, genau, also... Ist schon ähm, super viel ähm, in dem kleinen Plan drin, aber je nachdem, was du halt brauchst, ähm, musst du halt dann dementsprechend den Plan wählen, der für dich da am besten passt. Schauen wir mal kurz noch ins Innenleben rein. Du siehst also hier ähm, die, die Stadtseite. Äh, du hast hier die Möglichkeit, ähm, einen kompletten Überblick zu kriegen, äh, zu sehen, ähm, wie viele Einnahmen hast du erzielt, falls du zum Beispiel jetzt über diese Seite hier kostenpflichtige Coachings anbietest. Hier über Profildetails kannst du im Prinzip alles anpassen, was du hier so siehst. Dann, klar, eigene Profilfotos hoch. Hast hier eine Galerie, die du dir anlegen kannst. Äh, Texte, Farben, Schriftarten kannst du natürlich auswählen. Du kannst auch deine Fußzeile hier ähm, komplett äh, an deine ähm, ja, Situation anpassen. Hier kannst du Erfahrungsberichte hinzufügen, die dann ähm, auch hier auf der Seite dementsprechend mit drin sind. Ähm, FAQ kannst du mit einrichten. Hier siehst du nun mal die Integration also das, das, was ich vorhin angesprochen habe, du kannst es zum Beispiel mit, ähm, mit Zoom connecten. Dann kannst du ja, ähm, wenn jetzt jemand über diese äh, Seite dich kontaktiert, weil noch Fragen sind, zum Beispiel zu einem Coaching, wie auch immer, dann ähm, findest du die Nachrichten hier, kannst die, diese auch, kannst die hier auch beantworten. Ansonsten, der Kalender synchronisiert sich, du äh, verknüpfst deinen Kalender mit, ähm, mit Book like Boss und ähm, der Kalender synchronisiert sich dann automatisch, das heißt, wenn jemand über diese Seite bucht, wird es dann automatisch eben in deinen Kalender hinzugefügt. Hier über Termine kannst du dann alles einstellen, was zum Termin an sich ist, das heißt, wenn sich jemand ähm, anmeldet, welche Erfolgsmeldung wird ähm, gesetzt, ähm, soll die Person auf eine weitere URL weitergeleitet werden oder... Du siehst dann hier, du kannst noch verschiedene Felder hinzufügen, falls du Abfragen machen willst, zum Coaching zum Beispiel. Ja. Die Reminder, siehst du hier, kannst du also setzen. Ich habe jetzt hier, weil es ein Infogespräch ist, für das, was ich hauptsächlich jetzt erstmal einsetze, kannst du die E-Mails. Die e Quasi fünf, fünf E-Mails pro Termin quasi als Erinnerung versenden. Und du kannst dann auch, so wie in meinem Fall, die SMS-Reminder nutzen. Das ist bei mir dann immer noch mal fünf Stunden vorher, dass dann noch mal eine SMS an die Person rausgeht. So, damit da auch sichergestellt ist, dass der Termin nicht vergessen wird. Genau, dann hast du eben hier die Möglichkeit auch einzustellen, zu welchen Zeiten willst du erreichbar sein, kannst es also komplett auf dich anpassen. Genau, und kannst ansonsten hier auch alles bearbeiten, so wie du das Ganze brauchst. Du kannst über, den, über diesen Reiter hier Produkte und Dienstleistungen, wie gesagt, verschiedenste Produkte halt anlegen und diese dann über die Buchungsseite abwickeln oder über, wie gesagt, über diesen Einbettungscode dann halt auch den Kalender quasi auf deiner Seite, ähm, auf deiner WordPress-Seite zum Beispiel, ja, einbinden. Also, wie ich finde, rundum gelungen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ja jetzt mit diesem kleinen Einblick, ähm, ja, die Entscheidung etwas erleichtern für ein Buchungssystem. Ich für meinen Teil bin super zufrieden, super begeistert von dem Tool. Und ja, wenn du Fragen hast, komm doch einfach gerne auf mich zu und ja und dann helfe ich dir da auch gerne weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Und wenn das Ganze für dich interessant war, gib doch der Sache einen Daumen hoch. Teile es auch gerne mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos ja, interessant sind. Ja, und ähm, ansonsten, falls du eine Ergänzung dazu hast oder mich würde natürlich auch immer interessieren, welche, welche Tools ihr so einsetzt, welche äh, Buchungssysteme nutzt du, einfach mal unterhalb des Videos kommentieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg mit Booklike Boss und ja, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.